Herzlich Willkommen auf Casinoverdiener.com In diesem Video erfährst du, wie du Magic Mirror bei Sunmaker mit Echtgeld spielen kannst. Zuerst musst du dich von Casinoverdiener aus zu Sunmaker weiterklicken. Den Link zu Casinoverdiener findest du unter dem Video. Klicke auf den gelben Knopf. Du bist jetzt auf der Seite des Sunmaker Casino. Wähle deine Sprache aus und klicke auf Weiter. Jetzt musst du ein neues Konto registrieren. Klicke dazu auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Registrieren. Trage deinen Vornamen, deinen Nachnamen und dein Geburtsdatum ein. Weil du Geld einzahlen möchtest, benötigt SunMaker außerdem deine Anschrift. Zum Schluss wählst du dir einen Benutzernamen und dein Passwort aus. Jetzt gibst du noch den Code ein und bestätigst dann, dass du über 18 bist. Klicke auf Absenden, wenn du alles eingetragen hast. Dann kannst du deine Daten nochmal prüfen und auf Registrierung bestätigen klicken. SunMaker hat dir jetzt eine Mail geschickt. Öffne dein Postfach und klicke auf den Aktivierungslink, um dein Spielerkonto freizuschalten. So sieht die Seite von SunMaker aus, wenn du den Link in der Mail geklickt hast. Bist du freigeschaltet, kannst du dich mit deinem Nutzernamen oben rechts einloggen und Geld einzahlen. SunMaker meldet dir jetzt, dass noch kein Geld auf deinem Konto vorhanden ist. Klicke auf Weiter. Klicke auf Jetzt einzahlen. Trage den gewünschten Betrag ein. Klickst du auf Jetzt Bonus auf diese Einzahlung aktivieren, bekommst du einen Bonus von 100% bis 300 Euro. Zahlst du also 10 Euro ein, kannst du mit dem Bonus mit 20 Euro spielen. Um dir den Bonus wieder auszahlen zu lassen, musst du ihn 25 mal innerhalb von 60 Tagen umsetzen. Das Geld überweisen kannst du zum Beispiel mit Skrill von Moneybookers. Klicke auf das Logo von Skrill und dann auf Einzahlen. Wähle eine Zahlungsmethode, wenn du noch kein Konto bei Moneybookers hast. Bist du dort schon angemeldet, kannst du dich auf der rechten Seite mit deinen Kontodaten von Moneybookers einloggen. Jetzt musst du nur noch eine Zahlungsart wählen und auf Bestätigen klicken. Mit deinem Bonus hast du jetzt bei einer Einzahlung von 10 Euro ein Guthaben von 20 Euro. Klicke dich jetzt zum Casino-Bereich weiter. Magic Mirror findest du unter Spielautomaten. Suche Magic Mirror dann in der Liste und klicke auf Play. Wähle unten rechts deinen Einsatz und klicke auf Start. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Magic Mirror bei Sunmaker.